Warum machen sich Verliebte keine Gedanken darüber, was sie tun könnten, um ihre Kommunikation zu verbessern? Ich denke, weil sie beide spüren, der jeweils andere wird sich bemühen, liebevoll zu kommunizieren. Und beide davon ausgehen, was immer vom Partner kommt, ist sicherlich positiv gemeint weil beide so fasziniert sind voneinander, dass sie ständig auf den Partner achten und deshalb jede auch noch so kleine Falte ins Negative sofort wahrnehmen. Und es beiden ein großes Anliegen ist, die Falte ganz schnell wieder glatt zu streicheln. Das Wahrnehmen und das Glattstreicheln läuft natürlich auf einer ganz intuitiven Ebene ab. Es ist den beiden nicht bewusst, wie sehr sie sich um eine gute Kommunikation bemühen. Äh, deshalb würden sie mir nicht glauben, wenn ich behaupte, dass sie ständig ihre Kommunikation optimieren. Ja, und hier ist die gute Nachricht. Diese gute Kommunikation ist nicht nur eine Folge der positiven Haltung, sondern eine positive Haltung, führt auch zur verliebten Kommunikation. Je mehr Sie auf die positive Seite des Partners achten, desto leichter wird es Ihnen fallen, seiner positiven Intention zu trauen. Je mehr Ihr Partner spürt, wie sehr Sie ihm vertrauen, desto wichtiger wird es ihm, keine Falten in Ihre Haltung zu bringen. Denn auch er genießt es, wenn Sie ihm positiv gesinnt sind. Wie Sie zu dieser positiven Sicht kommen können, verrate ich Ihnen gerne auf meiner Internetseite couplecoaching.de.